Was geht, ladies and gentlemen, und herzlich willkommen zu einem weiteren Reaction-Video zu Kingdom Hearts. Ist das denn möglich? Wow, wow, wir sind alle vollkommen überrascht. Ist ja nicht so, dass es schon 50.000 davon gibt, aber... Was soll man machen, wenn Square Enix sich dazu, sich dazu entscheidet, äh, gefühlt jeden Monat einen neuen Trailer rauszubringen? Also irgendwann hat man bestimmt schon 70% des Spiels allein nur durch Trailer gesehen. Aber ich kann es nicht einfach lassen, weil... Äh, ich muss es sehen! Ah, also machen wir, äh, starten wir direkt ohne große Vorworte. Äh, ja, das ist der äh, Trailer, der gestern auf der Tokyo Game Show, der TGS, äh, erschienen ist. Und der soll fucking bombastisch sein, wie ich gehört habe. Also, äh, let's go! Checkmate. Okay. Oh, oh, Okay. Okay. Oh, Okay. Und, und warte mal, Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Das Licht sammelt sich herzangetrieben von der MAD. Big Hero 6. So ran seine so Hellenform. Okay, er hat eigentlich... Er hat ja eigentlich nur diese Maske. Besser als Spider-Man. <lacht> nee. Aber es... Ey, das sieht aber trotzdem richtig cool aus eine kleine äh, San Francisco City. Da sind wir die Neo-Schatten. Oh, nett. Oh, man kann damit man kann mit, mit Baymax fliegen. Okay. Ah, lol. Das war wahrscheinlich ein Bossfight. Ah, es gibt sogar Trials jetzt? Okay. Das ist ja cool. Boxen. was <lacht> Was? Die haben ein Smartphone? Alter, die sind ja richtig up to date. Und er telefoniert mit Sexion. Äh, sind die jetzt irgendwie, äh, ist Sexion jetzt wieder ein guter oder was? Also auf jeden Fall ist er nicht sehr Knorff, äh, äh, sondern hat normale blaue Augen. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein, das ist ein Ding. Interessant, interessant, interessant. Das ist echt interessant. Du es nicht! Oh, Davy Jones! Nice. Der sieht geil aus. Oh, weißt du, Jerakos Schlüsselschwert? Luxor? Sie haben alle 13? Sie haben alle 13? Wie? Die können sich erinnern an Roxas oder sind das die digitalen Versionen? Hä? Wenn die digitalen Versionen jetzt lebendig? Also kommen sie in die reale Welt? Ist das so ein Tron-Shit jetzt? <lacht> Lol. Oh, man kann leiden. Oh, nice, Alter. Man kann Selfies machen. <lacht> nice. Geil, man kann Selfies machen. Ansem. Awesome. Vom Pfad abweichen? Meinen sie Sora? Demix. Äh, nicht Demix. Doch, Demix. Demix und Wechseln. Alter! Die zwei schlimmsten Bosse! Dance, Water, Dance! Dance, Water, Dance! Und dann dieser Pisser mit seinem verfickten Schild. Oh! Oh! Ich krieg doppelt Vietnam-Flashbacks. Oh! Schnell weiter. Okay, Repliku. Repliku ist als, äh, okay, äh, ist jetzt ein äh, Gefäß der Dunkelheit. Wahrscheinlich haben sie von ihm geredet, mit diesem ausgelegten Pfad. Roxas? Achso, Ventus. Okay, sie haben Ventus gefunden. Warte mal. Haben sie Ventus gefunden in seiner Kammer des Erwachens? Ja, kann es sein, dass es einfach nur... Ich sag mal, dass Vanitas äh, quasi hier nur äh, als eine Art Illusion dargestellt wird, die aus seinem Herzen redet. Das kann auch sein. Und Aqua? Oh, armer Aqua. Nein, arme Aqua! Axel. Roxas ist auch wieder da. Hat man gerade ganz kurz gesehen. Warte mal. Ich will nochmal kurz gucken. Ja, also der finale Clash zwischen äh, Xehanort und Zoro. Oh, das wird so geil! Ah, ah. Dieses Spiel wird mein persönliches Spiel des Jahres! Das sage ich jetzt schon! Dabei ist es... Dabei kommt es erst im nächsten Jahr! Mir fällt gerade auf, äh, die die Version von Don't Think Twice. Das ist jetzt die, ich glaube, die volle Version, die jetzt gerade läuft. So, hier sehen wir, wie Aqua gegen äh, den Herzlosen... Äh, den, den, den, den... Der, doch, den Herzlosen von Ansim kämpft. Das ist doch Ansims Herzloser. Also sein, sein Bodyguard da, der immer hinter ihm schwebt. Sag mir nicht, sag mir nicht, Ansem ist ins Reich der Dunkelheit gegangen und hat sich mit Aqua angelegt und Aqua hat den Kampf verloren. Okay, Demix. Hier ist Sexion. Äh, Sexion. Das ist 100% Sexion. Das heißt, arbeitet Demix für ihn? Nee, oder? Warte mal. Nee, ich glaube, er hat gelbe Augen. Nee, ich glaube, er ist sehr notifiziert. Aber wer ist das? Der einzige, der in so einem Laken eingehüllt war, war Ventus. Haben sie etwa Ventus äh, rausbekommen? Hä, ja, und hier ist Luxord. Oder? Ist das Luxord? Luxord hatte doch so einen Bart. Oder ist das eher Meister... Äh, nicht Meister Xternoz, Ansam der Weise. Oh. Ich glaube, das ist... Nee, das kann nicht Luxord sein. Was hat ein Luxord okay. mit dem zu tun? Es kann ganz gut sein, dass das äh, Dingens ist. Äh, Unsem der Weise. Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass er so eine schwarze Robe trägt. Und er hat auch diese, diese Vater-Sohn-Lehrer-Schüler-Beziehung zu Zexion. Ich frag mich... Alter, ich... Ich bin gerade voll perplex. Wer ist das? Das ist... Das könnte... Wer ist das? Ach, Terra! Das könnte Terra sein, ja. So ein Wollkragenpullover, so ein schwarzen trägt eigentlich nur Terra. So ein Steve Jobs Wollkragenpullover. Das ist Terra, ja. Okay, Vanitas steht über Aqua und hier ist irgendwo eine Barriere. Mit Rissen drin, das heißt von außen hat irgendwer versucht, die zu durchbrechen. Ich glaube, das sieht hier aus wie das... Äh. Das sieht ein bisschen aus wie... Das hat ein bisschen Ähnlichkeiten wie die Kammer des Erwachens, in der Ventus gerade war, in der einen anderen Szene. Ich kann es mir so vorstellen, dass Aqua ihn findet, aber Vanitas dann irgendwie, äh, keine Ahnung, wie auch immer, dann erscheint. Und Aqua dann äh, besiegt im Kampf und dann wacht Ventus auf und versucht sie zu retten, aber er macht diese Barriere und, äh, äh ja. Ach, keine Ahnung. Okay, ja, die Szene können wir aus dem Opening von 2.8... Warum weint Axel? Wegen... Wegen... äh.. Sykes oder was? Und hier wäre Roxas. Roxas ist Backbitches! Als vollständige Person. Oder als... als Kann auch sein, dass Roxas eventuell auch äh, Xeha notifiziert wurde. Er hat nämlich immer noch seinen Mantel an. Beziehungsweise wieder. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? 29. Januar, Bitches! 29. Januar! Ich kann es kaum erwarten. Ihr wisst gar nicht, wie gehypt ich auf dieses Spiel bin. Ich... Ah! Also, ah, ich bin kurz davor. Ich glaube, ich mache einen 24-Stunden-Stream, wenn es, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Ich muss mal gucken, welcher Tag das ist, ey. Ah! Ich bin mega gehypt. Und ich hoffe, dass das auch wirklich der letzte Trailer war jetzt, weil... Äh, die sind schön und gut. Aber... Ganz ehrlich... Irgendwo spoilern sie auch. Vor allem bei so vielen Trailern, die dann immer wieder was Neues zeigen und immer wieder irgendwelche plot verraten, spoilern sie. Aber ich kann es mir auch nicht nehmen, die nicht zu gucken und ein Video dazu zu machen. Äh. Na gut. Äh, ja. Wie, was fandet ihr cool am Trailer? Freut ihr euch genauso drauf wie ich? Was ist euch aufgefallen, was mir entgangen ist? Schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ähm. Ach, dieses Schachspiel, ne? Das würde ich irgendwie ganz gerne haben. Bestimmt gibt es das irgendwo auf Etsy oder auf, auf Ebay oder wo auch immer. Das kann man bestimmt kaufen. Ist wahrscheinlich aber mega teuer. Äh, ja. Egal, ich schweife ab. Danke fürs Zuschauen. Äh, bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss!